Also nochmals ganz kurz, ähm, Dumpfkopftheorie, theorie warum kein Globus, Problem mit Fliehkraft am Äquator, ist einer meiner Favoriten. Dann nur zwei existierende Fotos, ja, Images, sie sagen ja Images dazu, aber also, ja, wir sehen es als Fotos an der Erde von der NASA und beim zweiten Foto, das erst vor kurzem gemacht worden ist, haben sich die Grafikdesigner da auch noch einen kleinen Schatz erlaubt. Und das dritte nach wie vor, ich habe noch niemanden gefunden, der die Erdkrümmung gefunden hat, so wie es auf Wikipedia steht. Auf 10 Kilometer Entfernung, in der Mitte in den Berg von 7 Meter, 86 oder 68, nein, ist aber über 7 Meter jedenfalls. Ich habe zwei mir sehr nahestehende Personen gefragt, die im Vermessungswesen tätig sind. Und ähm, echt heikler Tubak das mit den Leuten zu besprechen, die ganz lang dafür studiert haben, viel dafür geopfert haben und das jetzt tagtäglich in der Praxis machen. Also entweder man bekommt als Antwort, das wäre zu kompliziert, dir das zu erklären oder die andere Variante wäre, ich habe es dir doch erklärt, hast du es wieder nicht kapiert. Ja, zweites ist, wieso kein stationärer Flachkopf? Stationär muss ich jetzt immer mal mit dazu sagen. Ähm, weil sich bei mir das beißt mit dem Wasser also wenn man, wenn man jetzt Wasser auf irgendeiner geraden Fläche runterlaufen lässt dann rollt sich das immer ein hm. das wäre ähm, das erste das zweite Ding mit dem Wasser äh, wenn das mit der stationären Erde die flache Erde wäre und die der Sonne und der Mond nur so 60 km im Durchmesser hätten und 5000 Kilometer über uns drüber wären hätten die viel zu wenig Kraft, um die riesen Wassermassen in Bewegung zu setzen. Also die scheiden dann für Ebbe und Flut aus, bei der stationären Theorie. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, was bei der stationären flache Erde-Theorie nicht geklärt ist, ist die, sind die 9,81 Meter pro Sekunde, mit der wir hier nach unten gezogen oder gedrückt werden, je nachdem, wie man es sehen möchte. Wieso keine, kein Hohlkopf? sind eigentlich die genau dieselben Argumente wie bei der Globus Theorie nur 180 Grad vertreten ne, Problem mit der Fliehkraft an den Polen, am Äquator und was habe ich mir noch notiert? Ähm Ach ja genau und außerdem wäre ich dann äh, mit einem Libby aneinander geraten, der ist nämlich nach wie vor Zellfreund und in meinen bisherigen Erfahrungen bei allen möglichen Diskussionen die ich bisher seit Beginn meiner Meines jetzigen Daseins hier hatte, war gewesen, dass immer jeder ein bisschen Recht hat. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir komplett Nonsens erzählte, aber war immer ein Fünkchen Wahrheit mit dabei. Und das Allerschönste wäre jetzt, wenn wir diese drei Typen hier in äh, Dumpfkopf, in Flachkopf und in Hohlkorb irgendwie vereinen könnten. Das wäre es eigentlich. Es wäre möglich, also glaube ich zumindest, mit ziemlich eindeutigen Hinweisen, müssten wir einfach nur Eierkopf werden. Ja, das gab es irgendwann mal als Teelicht. Also hier, das gehört nicht mehr dazu. Ne? Aber ja, dann hätten wir hier unsere flachen Erdevertreter. Hier an der Seite unser Südpol mit den riesen Eiswänden und in der Mitte unseren Nordpol oder magnetischen Südpol dann, wie man es halt sieht. Ne? Und ach, hier ist sogar so eine kleine Wellenscheibe schon noch mit drin, da macht die Repulsine vom Viktor Schauberger dann auch wieder Sinn. Ja, und ähm, wie ich in dem Aufsatz, also den, den, den Aufsatz von Viktor Schauberger über das Wasserluftfuhrwerk ja, erfahren habe, ähm, wenn die Repulsine sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit dreht und dann immer weiter beschleunigt in den Raum, sagen wir jetzt mal so fiktiv mit 9,81 Meter pro Sekunde, beschleunigt die, ne? ähm, bildet sich oben drüber so eine Art, äh, Kavitationsblase will ich es jetzt nicht nennen, aber so, so, so, so eine Art Luftkuppel. Irgendwie so. Ne? Das Teil hier. Ne? Unser dom die Kirchenleute auch wieder mit drin. Also niemand hat uns nur Scheißdreck erzählt. Ja, jeder hat ein kleines bisschen Wahrheit von sich gegeben. Und jetzt kombinieren wir so alles. Unser Dom und dann geht's, sing's Dinge, wohin auch immer. Tja, und was ein Ei so macht, das wissen wir ja aus der Natur. Und mir persönlich wäre... Das ist momentan die allerliebste aller Variante, ne? dass wir alle zusammen momentan gerade geboren werden. So, Uppala. Madame hat es sich schon auf dem richtigen Blatt bequem gemacht. Hier drauf lässt sich am besten schlafen, oder? Naja, also Kopfschütteln heißt ja in einigen Kulturen ja, ne? <lacht> Vielleicht bist du ja in so einer Kultur. Aber rutsch mal ein bisschen zur Seite, Eddie, weil hier ist ja nämlich das, auf was ich eigentlich hinaus wollte. Oder lass mal dich erstmal ein bisschen ausruhen. Dann erstmal noch was anderes zeigen. Okay. Anwerfen. Hochfahren lassen. Anschließen. ganz schön laut hier irgendwas zu erklären, ne? ähm, machen wir nochmal aus, Ach, jedenfalls ist jetzt hier an der Stelle eine Kathode und eine Anode entstanden, eins von beiden wird jetzt extrem heiß und das andere bleibt kalt, das wollen wir jetzt mal hier im Hinterkopf erstmal behalten, so darf ich jetzt filmen Eddie, immer noch nicht, Nee? Hm. was muss man vorher noch zeigen, eigentlich gar nicht so viel, okay du gehst zur Seite alles klar und zwar hätten wir hier ja wie hat das denn beschrieben? also hier haben wir unser Ei ne, hier ist praktisch. Ne, hier unten haben wir unsere Scheibe sozusagen wo unsere wie steht hier drüben drauf? sind irgendwelche Ablagerungen angeblich ne, irgendwelche Entladungen die dann stattgefunden haben und hier haben sich dann als Ablagerungen unsere Gebirge und so weiter gebildet und äh, was haben wir denn hier in der Mitte hier in der Mitte ist der Anodenbrennpunkt, das wäre dann der Mond, demzufolge, so wie es hier steht. Und der Kathodenbrennpunkt wäre unsere Sonne. Ja, also vom Südpol her irgendwelche Strahlen verspiegelt und dann hier in der Mitte gibt es dann Adone und Kathode, die dann hier eiermäßig hin und her wuseln. So, was haben wir denn noch hier dann zu entdecken? Hm, hier ist Sauerstoffabfall. Aha, hier ist unser zentripetaler Sauerstoffkern, atomare Sauerstoffproduktion. In die Richtung geht's. Was haben wir noch hier? Mhm. Kosmischer Einfluss. Ja, hier an der Seite haben wir die Entladungsstellen. Und Erdzeile als Kessel steinartige entladene Ablagerungen. Ja, und jetzt habe ich nämlich auch kapiert, warum der Fritz Watzel in seinen Vorträgen immer so ein Riesen Ei mit hatte und ähm, dieses Ei da so schlingernd drehen ließ. Und ja, wenn das aber so ist, dann müsste man... Bei unserer Erdvermessung zumindest keine konvexe Form in dem extremen Maße erkennen, aber eine ganz leichte konkave Form müsste vorhanden sein. Wenn man jetzt am Strand irgendwie entlang geht oder übers Wasser mit einem Laser misst, müsste dann theoretisch eine ganz, ganz leicht konkave Form entstehen. Ja, nicht, nicht in, dem, in dem Verhältnis, wie wir es momentan bei einer, bei einer Ganzkugel hätten, mit einem Durchmesser von 11.000 km, weil das wird ja dann vielleicht schon, ne, hier, da, die haben trotzdem drei Jahre gebraucht, um in Südpol zu umfahren, ne, also das wird schon so um die 88.000 Kilometer Umfang hier ungefähr haben, am Südpol. Und ja, dann ist ja am Südpol sowieso ne, im Durchschnitt minus 56 Grad und am Nordpol ist es im Durchschnitt plus 4 Grad. Das ist auch sowas, was bei unserer Globus-Theorie so überhaupt nicht hinhauen kann und hier voll mit reinpassen würde. Ja, habe ich das hier eigentlich schon mal vorgelesen? Ich muss da nochmal schauen, wenn nicht, lese ich es nochmal vor. Ansonsten gibt es hier unten dann den Link dafür. Alles klar, so. Das war es jetzt erstmal wieder von hier. Ich wünsche euch dabei was. Bis später. Ah, fast noch vergessen. Natürlich haben wir noch auch ein paar Hobbyastronomen. Und was sind denn dann unsere Sterne? Sterne steht hier. Sterne als entladende Räume im All, die durch die Zentrifu ganz an die Wand geschleudert wurden. Und durch die... Erdung Leuchten Ah Okay hm.